Hallo und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge von Let's Play Lego Worlds. Das ist knapp zehn Monate her, seit wir die letzte Folge gespielt haben. Das war an Weihnachten und damals hatten wir unser Wolkenhaus angefangen und in dieser Folge werden wir da mal ein bisschen weiterbauen. Die Nachfrage war unfassbar groß, wann endlich wieder Lego Worlds Folgen kommen. Und ja, heute ist es soweit. Die sechste Folge kommt nach knapp zehn Monaten endlich raus. Und da sind wir wieder. Endlich mal wieder auf unserer alten Welt. An die Leute, die heute das erste Mal dabei sind. Hier oben ist eine Wolke. Ich sag die da. Und dort haben wir ein Haus angefangen in der ersten Folge. So, natürlich wollen wir stilisch auf unsere Wolke. Deswegen holen wir jetzt erstmal. Da können wir mal reinstellen Und fliegen damit gleich äh, hoch in die Luft. Wir können ja. Geil, wir können noch schießen. So, und da sind wir endlich wieder bei unserem Wolkenhaus angekommen. Wir haben hier ja schon den Eingangsbereich zum Beispiel gemacht. Hier die Toilette hatten wir. Da hatten wir so ein bisschen hier das Wohnzimmer noch. Nach so langer Zeit habe ich jetzt auch vor, das obere Stockwerk anzufangen. Ich meine, da haben wir letztes Mal ja aufgehört. Das heißt, wir können hier oben generell einfach mal Platten hinlegen. jetzt befinden wir uns hier in der ganz dunklen Wohnung schauen. Es ist jetzt auch Nacht draußen geworden. Hier ist die Terrassentür. Da können wir auch noch ein kleines Gärtchen hinbauen, hier so auf die Stelle, damit man hier auch nicht ins leere Feld, wenn man hier runter geht und hier eine Art Baum hinpflanzen. Hier so einen kleinen Holzstapel mit ein paar Bäumen, die man hier so abholzen kann. Da steckt noch die Axt drin. So würde ich sagen, bauen wir hier so eine kleine Müllecke mit ein bisschen Müll. Da können wir zum Beispiel jetzt hier den diesen Container hier hinstellen, dann noch so eine kleine Recyclingtonne hier an die Seite. Wir könnten beispielsweise hier irgendwo einen Grill hinstellen, damit man eben grillen kann. Wir können dann hier noch ein bisschen für Beleuchtung sorgen. Okay, das ist eine Landeplatzleuchte, ich glaube die brauchen wir eher nicht. Und schon haben wir eine nice Außenbeleuchtung hier über der Tür. Hier kann man easy wieder rein. Was ich jetzt noch hier bauen will, ist eine kleine Treppe, damit man hier easy hoch und runter kommt. Ich würde mal sagen, wir nehmen so eine Mauersteinstufe. wird auch eine coole Treppe. Damit die natürlich schöner aussieht, würde ich dann noch Kacheln drauf machen, also diese flachen Teile, damit es einfach viel besser aussieht. Hier haben wir es auch schon. So, eins. Zwei, drei und Nummer vier. So, und so haben wir die kleine Treppe hier fertig, bei, mit der man ganz easy dann hoch ins Haus kann. Und der Garten, muss ich sagen, ist ein bisschen zusammengequetscht, um ehrlich zu sein. Aber an sich finde ich ihn schön. Man kann hier hinten ein bisschen grillen. Wo sind denn diese Topfpflanzen? Wir haben die doch gerade eben erst gesehen. Genau. Nach so einer habe ich gesucht. Und hier vielleicht noch eine kleine topfpflanze so zur Deko einfach. Wir werden jetzt auch bald wahrscheinlich wieder das Haus mit Halloween schmücken, weil, äh, wie ihr alle wisst, es ist Oktober jetzt bald, in ein paar, vier Tagen. Und da werden wir dann anfangen, hier das Haus ein bisschen zu schmücken, äh, Halloween-haftig, so wie letztes Jahr. Es ist nur die Frage, was wir hinbauen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was noch alles in das Haus gehören soll. Da jetzt der Garten fertig ist, haben wir eigentlich das unterste Stockwerk fast ganz fertig hier unseren Garten, den wir heute gebaut haben. Dann haben wir ein Fernsehen, der eigentlich gar nicht funktioniert. Das müssen wir mal wieder anmachen. Wir haben hier hinten und den Esstisch quasi ist so eine Kiste mit Donuts drinnen. Dann können wir jetzt zum Klavier gehen, ein bisschen Klavier spielen. Da hinten haben wir so eine kleine Ecke mit Bildern, Uhr und eben dieser Pflanze. Dann hier ein kleines Fensterbrett und hier hinten den Arbeitscomputer, den wir hier vielleicht noch hinbauen könnten ist ein, ja, ein Stuhl, damit wir hier einfach schön sitzen können. Da kommen wir doch näher. Drehstuhl. Das nach genau sowas habe ich gesucht. Da haben wir hinten eine kleine Stehlampe. Hier haben wir einen Esstisch mit ein bisschen Gebäck, was zu trinken und so. Dann können wir hier mal die Tür aufmachen. Dann kommen wir in die Abstellkammer. Abstellkammer hier mit kleinen Beleuchtet mit der Lampe. Hier ist so eine Kiste voller alter Sachen. Das war noch die Halloween-Zeiten, glaube ich, Genau. Uh, da haben wir noch hier Bilder an der Wand, ganz gruselige. <lacht> Dann haben wir hier noch den Flur, dass wir so diese Lampe hier bauen, die Garderobe, da oben noch die Uhr. Und jetzt können wir mal hier schauen. Hier hatten wir, glaube ich, die Toilette noch. Genau, hier hatten wir die Toilette. Dann haben wir hier noch eine Treppe gebaut neben der Musikecke, da können wir hochgehen. Oben ist halt noch nichts jetzt, das haben wir heute erst angefangen. Und hier kann man natürlich auch einen Balkon bauen, das wäre noch eine lustige Idee, dass man hier so ein bisschen runter auf den Garten sieht und generell hier ganz unten noch... Da sieht man ja, hier geht die Insel weiter. Hier vorne könnten wir auch noch ein bisschen was machen, so ein bisschen Vorgartenmäßig. Wie gesagt, das werden wir alles noch schauen in den nächsten Folgen. Bleibt dran, es werden jetzt in Zukunft wieder mehr Lego Worlds Folgen kommen. Trotz dieser Frau, die da gerade im Hintergrund die ganze auf die Wolke schlägt, würde ich jetzt mal das Video heute beenden. Es war eine super Folge, seit langer Zeit mal wieder Lego Worlds. Wir haben heute viel, äh, wir haben es heute viel weitergebracht. Zum einen das erste Stockwerk. Dann der Garten und ein bisschen der Hinterhof. Also, wir sehen uns auf jeden Fall dann die demnächst. Ich denke, ich werde zu Halloween noch ein oder zwei Folgen machen. Und zu Weihnachten natürlich. Deswegen sehen wir uns dann in Folge 7 schon von Lego Worlds. Das war Folge 6. Ich wünsche euch wirklich eine schöne Woche. Haut rein und...